Im goldenen Zeitalter leben Mann und Frau in Harmonie. Jetzt zum Beispiel erscheinen sie vor der Linse der Kamera, den Tod im Auge, ein Lächeln auf der Stirn, die Hand im Spiel. Im Laufen ertüchtigen sie sich durch und durch. Auch Gewichtheben zahlt sich aus. Unvergessen aber bleibt ein Sprung vom Leuchtturm.